kann ich in OpenOlat ein Wiki nutzen? Der erste Schritt ist natürlich, im Kurseditor einen entsprechenden Baustein Wiki einzufügen. Dafür habe ich hier einen Testkurs erstellt, in dem noch nichts drin ist. Ich gehe hier auf Administration, Kurseditor und dann kann ich hier oben wählen Kursbausteine einfügen und wähle dann den Baustein Wiki. Der findet sich hier unten unter dem Punkt Kommunikation und Kollaboration. So, der erste Schritt ist natürlich hier ein Titel. Für das wiki einzugeben layout sichtbarkeit und zugang kann man einstellen wenn man dort nichts einstellt werden sichtbarkeit und zugang sowie bei allen kursbausteinen dann übernommen vom gesamtkurs und beim wiki lerninhalt kann man dann entsprechend das wiki auswählen oder erstellen und ganz wichtig hier unten die Berechtigungen setzen dass man also sagt dass auch betreuer und teilnehmende des kurses am wiki mitarbeiten dürfen wenn man das möchte ich klicke jetzt hier auf Wiki wählen, erstellen oder importieren. kann jetzt entweder ein Wiki importieren, das ich schon erstellt habe, oder eben ein neues erstellen. Ich klicke hier auf Erstellen und nenne das dann einfach mal TestWiki Wiki 4. So, jetzt wurde dieses Wiki erstellt und auch direkt diesem Baustein zugeordnet. Und ich kann jetzt hier auf Editieren gehen, um dieses Wiki jetzt zu bearbeiten. Und das leere Wiki sieht jetzt so aus, dass man hier einen Index hat. Eine Indexseite, die eben leer ist. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, dort eine erste Wiki-Seite zu erstellen. Die eine Möglichkeit ist hier einfach auf Erstellen gehen und dann den Namen der Seite dort einzutragen. Damit können wir einfach mal starten. Ich nenne das mal Wiki-Seite 1. Gehe auf Erstellen und dann kommt direkt die Meldung, dieser Artikel existiert noch nicht. Und ich bekomme hier so einen roten Link und auf diesen roten Link kann ich dann draufklicken, um dann diese Wiki-Seite zu erstellen, also mit Inhalten zu befüllen. Ich schreibe jetzt einfach mal, dies ist Wiki-Seite 1 und speichere das Ganze ab. gehe hier unten auf Speichern und Anzeigen. Da sieht man also, diese Seite wurde erstellt und mit diesem kleinen Text hier befüllt. So, wenn man jetzt sich einen Überblick verschaffen möchte, was habe ich denn jetzt schon alles im Wiki drin, dann kann man hier auf Navigation gehen und dann hier wählen von A bis Z. Da werden also alle Seiten angezeigt, die in dem Wiki enthalten sind. Das ist jetzt hier Index, Menü und Wiki Seite 1. Soweit die erste Möglichkeit, eine Wiki-Seite zu erstellen. Und jetzt zeigen wir mal die zweite Möglichkeit. Und zwar, wenn ich hier auf den Index gehe und dann auf Seite bearbeiten, dann kann ich hier jetzt Seiten verlinken, die schon bestehen. Ich habe ja gerade diese Wiki Seite 1 erstellt. Und diese bestehenden Seiten kann ich verlinken, indem ich hier eine doppelte eckige Klammer mache und dann den Namen der Seite hinschreibe. Ich hatte die ja genannt, Wiki Seite 1 und dann zwei schließende eckige Klammern, das Ganze speichern und anzeigen. Und dann sieht man, dass hier auf dem Index diese Seite 1 hier verlinkt ist. Und ich kann jetzt über dieses Verlinken, kann ich auch neue Seiten erstellen, die es noch gar nicht gibt. Auch dafür gehe ich hier wieder auf Seite bearbeiten und gebe jetzt hier zum Beispiel einfach mal ein, Wiki Seite 2. Die gibt es jetzt noch nicht, die wird aber dadurch, dass ich jetzt diesen Link hier eingebe, wird diese Seite jetzt erstellt. Und dann habe ich denselben Effekt wie gerade eben, als ich hier über den Erstellen-Button gegangen bin, nämlich dass eben hier so ein roter Link angezeigt wird, wo eben noch nichts enthalten ist. Und ich kann hier wieder einen Inhalt einfügen, Dies ist wiki seite 2. Und das Ganze speichern und anzeigen. So, man sieht also, dass dieser Index, wenn ich auf diesen Index hier gehe, das muss ich selbst befüllen. Da ist nicht automatisch, eine Übersicht über alle Wiki-Seiten enthalten, sondern ich muss hier selber die Links dafür setzen. Und im Prinzip funktioniert dieser Index so wie auch jede andere Wiki-Seite, dass man dort nämlich eben Text reinschreiben kann, aber auch andere Wiki-Seiten verlinken kann. Und dafür zeige ich jetzt nochmal ein Beispiel. Angenommen, ich gehe jetzt auf die Wiki-Seite 1 und sage dann Seite bearbeiten und möchte hier jetzt einen Link setzen zu dieser zweiten Seite. Dann kann ich sowas schreiben wie hier kommt der Link zu Seite 2 dann kann ich hier in eckigen Klammern angeben, wohin ich jetzt hier verlinken möchte. Ich schreibe jetzt mal hier hin, Wiki Seite 2 und wieder zwei eckige Klammern zu. Speichern und anzeigen. Und dann sieht man jetzt hier, ich habe zunächst mal den Text. Dieses Wiki Seite 1, hier kommt der Link zur Seite 2. Wiki Seite 2, wenn ich da drauf klicke, komme ich eben direkt zur zweiten Seite. So kann man also dann Verlinkungen zwischen den verschiedenen Wiki Seiten dann erstellen. Und... Jetzt schauen wir uns das mal noch an, wie das dann im Kurs ausschaut. Wenn ich jetzt also die Bearbeitung dieses Wikis hier beende und dann mal wieder hier zurückgehe auf meinen Kurs, da bin ich jetzt noch im Kurseditor, gehe ich einmal auf Publizieren, Weiter, Fertigstellen. Und dann wechsle ich hier vom Kurseditor in den Kurs selber. Und dann sehe ich jetzt hier, dass ein Wiki-Baustein eingefügt wurde. Und man sieht, dass auch hier in dieser linken Menüleiste nicht nur der Baustein Wiki zu sehen ist, sondern auch dort kann man auf diesen Index direkt klicken. Man bekommt direkt dieses Wiki-Menü hier angezeigt und auch direkt mit diesen Möglichkeiten von A bis Z, also dass man alle Wiki-Seiten von A bis Z angezeigt bekommt und man kann sich auch die letzten Änderungen hier anzeigen lassen. so Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wenn man jetzt hier wieder innerhalb des Kurses die Wikis bearbeitet dann ähm, noch ein kleiner Hinweis zu den Links. Und zwar habe ich ja gesagt gehabt, dass man so die Wiki Seiten hier äh, verlinken kann, indem man eine äh, zweieckige Klammer vorne und zweieckige Klammer hinten hinsetzt. Und dann wird direkt dieser Te als Text, wird dann auch direkt das angezeigt, wie diese Wiki Seite heißt. Es kann ja manchmal sein, dass man einen etwas anderen äh, Text haben möchte als jetzt der Link selber. Und dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, hier nochmal zu sagen, wie dieser Link angezeigt werden soll. Und dafür schreibt man zunächst mal, wie der Link heißt, Wiki-Seite 2. Und dann kann man dort so einen senkrechten Strich einfügen und dann sagen, wie das Ganze angezeigt werden soll. Ich schreibe jetzt mal hier zweite Wiki-Seite. Speichern und Anzeigen. Dann sieht man also, dass das jetzt hier so angezeigt wird, mit zweite Wiki-Seite als Text. Hinterlegt ist aber der Link Wiki-Seite 2 und man springt dann hier direkt zu der zweiten Seite. Soweit als kleiner Einblick, wie man Wikis in OpenOLAT nutzen kann. Viel Erfolg mit der Anwendung.